Ich bin ähm, Referentin für Baum und beim der, bei der in der Universität und ich freue mich sehr, sich hier im Namen des Pimenti begrüßen zu dürfen und freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich hier gekommen sind von den verschiedensten Institutionen, bewerben. das ist ganz, ganz toll. A jsem jako referentka právě pro ochranu stromů a ochranu, ale jsem velice ráda, že se v takovém počtu k nám dorazili vidět. UND, nebo tímto forumem, zabývá se s ekologickým MIT s biotopovým ochranou, s a und ein ganz großes Projekt, ein ganz großen Anteil unserer Arbeit ist eben auch der Alleenschloss. Ja, wir sind einer der mittelstärksten Verbände in Deutschland in Deutschland, der BUND. Und uh, ja, ich habe ja das schon gesagt, also mit dem NABU, Chef Dimbion, da auch mit dem mhm. Lebensschutz. Also, ist mit dem das so, mit dem und ähm, der BUND selbst ist, ein, ist die deutsche ähm, Branche, also der deutsche Zweig äh, von Friends of the Earth. Der, das ist ja ein Umweltverband, der auch die Welt, äh, weltweit of So Die Alleen in Deutschland haben ja eine ganz unterschiedliche Entwicklung genommen nach dem Zweiten Weltkrieg während in den älteren Bundesländern, also im westlichen Teil Deutschlands, sehr viele Alleen ähm, gefällt wurden, um in der angestiegenen Mobilität gerecht zu werden. Und ähm, ja, da wurde Tabula rasa gemacht. Ähm, mehr als 50.000 Alleenkilometer ähm, wurden gefällt. Und wenn man sich überlegt, dass der Umfang der Erde 44.000 Kilometer beträgt, dann wird die Dimension ungefähr klar. Nyní k té historie ochrany alejí a vůbec k rozvoji alej z pohledu historického po druhé světové válce. Ty aleje v Německu měly různý vývoj podle toho, v jakých zemích se nacházely, zejména v těch starých spolkových zemích na západě. Tedy v západním Německu se hodně aleje kácely. Došlo k vykácení až celkově 50 000 alejí. Když tady tedy vezmeme řádově, tak je to velmi mnoha. Im östlichen Teil Deutschlands, also in der ehemaligen DDR, war das anders. Hier war der Verkehr ja sehr viel geringer, die Mittel für Straßenaufbau auch. Und so haben die Alleebäume eigentlich ein relativ unbeschadetes Leben an den Straßenrändern gehabt. Na Východie, der in východním Německu ten Vývoj war trošku jiný. Jednak nedala äh, taková, dass rostla Doprava, takových menorodním způsobem. So, vielen Leuten war dann nach der Wende klar, dass Mecklenburg-Vorpommern und auch Brandenburg, wo die meisten Alleen überhaupt in Deutschland jetzt noch waren, nach der Wiedervereinigung, dass das ein unheimlich großer Schatz auch ist, den die neuen Bundesländer in dieses Gesamtdeutschland mit einbringen. Und man muss aufmerksame Leute in Behörden, aber auch bei Umweltverbänden und äh, interessierte Bürger, alle die haben sich dafür stark gemacht, dass auch der gesetzliche Schutz der Alleen äh, verankert wird in, in Richtlinien, in Gesetzen und ähm, ne úřady, ale také různé neziskové organizace, svazy nebo i jednotliví zajmci začaly usilovat o to, aby ochrana alegy byla také u zákonně formě tedy zákonů, směrnic, předpisů. Ja, und diesen weit sichtigen Menschen das ist eigentlich zu verdanken, dass in Mecklenburg-Vorpommern z.B. ähm Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, wo der Allergenschutz in der Verfassung ist. Und wir haben auch von Anfang an den Allianzschutz in unserem Landesnaturschutzgesetz gehabt. Bis heute ist das so gut. Mm -hmm. A ja. právě těmto Prozíravich lidem děčíme za to, že v die Předním, v Pomořansku, je Ochrana alejí jako jediná spoluková země vlastně se dostala do und a do zemského zákona na ochraně přírodu. Dazu kommen Erlasse und der Alleenfonds, aber da will ich auch gar nicht mehr dazu sagen, denn das wird Ingo Lehmann heute Nachmittag noch berichten, der Verantwortliche für den Alleenschutz bei uns im Umweltministerium. das nur zur Einleitung von Alleenfonds. Wir haben noch weitere Vyhälschungen und auch die Schutz der Alleenfonds für Alleenfonds, aber ich weiß ich nicht mehr über das weil ich mein Kollege Lehmann aus der Ministerstädt habe, dass wir über die sprechen sprechen es ist also so, wir haben einen super äh, gesetzlichen alleen das muss man so sagen. Da können wir auch sehr stolz drauf sein. Ähm, dann wäre ja alles im Prinzip klar. Die Alleen an unseren so Straßen müssten eigentlich auch nach wie vor rechtlich gedeihen und sich entwickeln. Haben wir hier üjášné zákony na ochranu aléní, na to jsme samozřejmě heví, takže když člověk řekl, že tady to musí na našich cernících, ulících, pádernářech misalovat. Und trotzdem sehen wir eben Bilder wie diese. Eine schöne Allee 1994 noch vollkommen geschlossen. Und im Jahre 2012 sehen wir doch schon große, große Lücken. Die sind natürlich jetzt immer noch äh, noch größer geworden. Und das ist hier im Landkreis vorpommern im gar nicht weit weg von hier. Beispiele auf Rügen gibt es dafür auch. Na obrázku 2012 už vidíme velké mezery, v té teď ale vidíme ještě větší. Je to v oblasti uh, příjmu pomoranské krají není to vůbec tak daleko obsud. A uvidíme ještě další případy. Ja, so? uh, Proč je to tak? Proč je to tak? Proč je to tak? Proč to tak? Proč je to Proč je tak? je Pan, uh, pár obrázků, například. Da se zí palomas nám vůbec pravidel, například takové opatření, která poškozují kořeny hm. durch den zugenommenen Verkehr natürlich die viel höher <hlepříklad> als unsere damals um, da ne, so ja? Also äh, gibt es jetzt diese čí, äh, prav, vznikají také poškození kmenů stromu, zvláště i tím, že die nachhaltigen Automobilien sind auch höchste Schäden ja, auf der Ackerseite. Es wird ganz dicht dran gepflügt äh, und dann noch diese ganzen Chemikalien, die noch dazukommen. da also die Schäden auf der Seite von Polen, das bedeutet, die Sträden sind sehr stark verbreitet. Natürlich gibt wir auch Chemikalien, Pestizide, die auf die Polen benutzen. Und natürlich die Salzschäden. Wir bringen aufkausat zum Winter äh, auf die Straßen auch in wirklich alten, guten äh, Alleen und die Schäden, die die Bäume ohnehin schon erlitten haben, hier von Bild 1 bis 3, dann bringen wir noch das Auftausalz, das Ganze, ähm, der osmotische Druck verändert sich, sie können kein Wasser aufnehmen, die ähm, elektrolytische äh, Verhältnisse ändern sich, Nahrungsaufnahme ist erschwert, der Boden verdichtet sich, also wir geben den Patienten praktisch kein Wasser, keine Nahrung und wundern uns, dass er stirbt. A aby to nebylo málo, tak ještě solíme výrazně na silnicích i tam, kde jsou právě ty krásné staré, ale je tak, že samozřejmě potom ty stromy tím velice trpí, dochází ke změnám osmotického tlaku, ty stromy nejsou schopné nasávat vlastně dostatečné množství vody, ty elektrolytické poměry se v nich mění, no a pak se diví, že na to stromy so was kann jetzt der BUND, was kann ein Umweltverband tun, damit die Alleenlandschaft erhalten bleibt und das ist unser großes Ziel. Wir wollen, dass die Alleenlandschaft, dass die Alleen, die wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben, 4.300 Kilometer nach, nach einer Alleenkartierung, die in dem Jahr 1992 bis 1996 gemacht wurde, also über 4.000 Kilometer Alleen, die wollen wir gerne erhalten. Wie das jak tedy pokračovat, jak postupovat, aby se nám podařilo utazit, zachovat ty aleje, které zde ještě máme. Dohromady máme přes 4000 km alejí. To bylo zjištěno na základě mapování, které probíhalo v letech 1990 až 1996. Co je tedy možné udělat na ochranu alejí? So, die, äh, gute, die guten Gesetze bei uns erlauben es, dass die Umweltverbände wie wir auch wie der BUND bei äh, Verfahren, also bei Eingriffen in Alleen durch Baumaßnahmen zum Beispiel, mit werden müssen. Also wir kriegen diese Verfahren auf den Tisch und werden um eine Stellungnahme gebeten. <lacht> Und das tun wir dann auch sehr intensiv, also beim Geheimdien bin ich dafür zuständig, ich schreibe dann also Stellungnahmen, ich treffe mich mit den Behörden vor Ort und wir besprechen die baumaßnahmen und versuchen da den möglichst besten Weg zu finden. za to zodpovědná já, to znamená ich posudky nebo jezdím přímo na místo, tam die ostatními subjekty a Ja und über die Jahre muss ich sagen, also ich mache das jetzt mehr als zehn Jahre. Ist auch das Verhältnis zu vielen, oder nicht zu allen, aber zu vielen auch verbessert worden, sodass man sich tatsächlich ähm, mit sehr viel Respekt begegnet und auch auf Augenhöhe diskutieren kann und bei frühzeitiger Beteiligung auch sehr schöne Lösungen findet? Manchmal. <gül> ja, das muss sagen, dass wir uns in auch mit den nebo vztahy založené na vzájemném respektu a úctě, že se si připadáme již jako rovnocenní partneři a také se nám někdy podaří dojít k dobrým nebo hezkým řešením někdy. Dann sind wir der da Meinung, dass man eine Alleeentwicklung auch nur richtig hinkriegt, wenn man ein Konzept hat, wenn man einen Plan hat. für Bundes- und Landesstraßen wurde 2005 von einem von dem damaligen Wirtschaftsministerium ein einen Entwicklungsplan aufgestellt und wir ähm, haben immer auf Veranstaltungen auch dafür geworben, dass im Kreisen auch so ein Entwicklungskonzept entwickelt wird. Ich glaube, dass, dass die an auch Takový plán, třeba na té zemské úrovni, byl vytvořen by v roce 2005 ze strany ministerstva hospodářství. byl to tedy plán na rozvoj alejí. A my se snažíme o to, aby takovéto plány byly vytvářeny i na těch nižších úrovních, i na úrovních, řekněme, jednotlivých okresů. man was ist der Bestand und wo ich hin und Mittel brauche ich dafür, sowohl finanziell als auch habe ich eine, eine Grundlage für eine vorausschauende und Planung und kann am Ende auch ähm, dem Kämmerer beim Kreis sagen, so und so viel Mittel brauche ich. Der ja, wird natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber vielleicht gibt es dann doch wenigstens immer Stück für Stück etwas. Weil wir denken, dass es gut zu wissen, in welchem Zustand wir uns jetzt befinden und was unser Ziel ist und auch sich durchpfinden, welche Mittel dafür sind, vielleicht finanziell und dann können wir auch die Mittel natürlich. Žád, a když máme dobrou představu, většinou strávíme mluví, že to je moc, ale přeci jen se podaří kousek po kousku nějaké prostředky na to dostat. Und ehemalige Landkreis hat Konzept auch entwickelt und da wird Právě bývalý zemský okres Rujana vytvořil takovou koncepci, takovýto plán na ochranu, ale ale o tom vám podrobně něco řekne můj kolega Murkochovský. Ja, wir beschäftigen uns auch ganz viel mit dem ackerseitigen Alleen-Schutz. dafür gehen wir, oder suchen wir das Gespräch mit dem Bauernverband, wir suchen auch das Gespräch mit dem Umweltministerium, wo heute Landschaftsministerium für Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz, um hier Förderprogramme ähm, zu entwickeln, die geeignet sind, einen ackerseitigen Alleenschutz auch zu ähm, haben. Co se týče alejí ochrany alejí ze strany polí a z těch zemědělských ploch, tak tam se snažíme o dobrou spolupráci s zemědělci, s zemědělskými svazy, ale také třeba s ministerstvem. V současné době je to příslušné ministerstvo, ministerstvo pro ochranu životního prostředí a pro ochranu spotřebitelů. Tak myslím, že tam patří i zemědělství. A snažíme se tedy dostat se do těch správných, do těch vhodných podpůrných programů. Ja, Také v rámci těch politických remí se snažíme o nějakou formu zimní údržby nebo zimní služby, která by byla šetrná ale ja. Pfarrer Knapp macht sehr deutlich, wie wichtig es ist, eine Lobbyarbeit zu machen. Auch das ist einer unserer Hauptthemen: die Öffentlichkeitsarbeit, die Lobbyarbeit für alle. Na, Dr. Knapp, zum Beispiel, war na das, na, was ist denn die wichtigste das ist ja auch dem, die Arbeit der Regionalität und der Lobby. Ja, und seit vier Jahren sind wir auch ganz intensiv mit ausländischen ähm, ähm, ja, Organisationen in, in Kontakt mit. Der, einer polnischen Umweltorganisation mit, mit Anka in Tschechien. Jetzt einige Bilder, ich habe versucht hier vorhin Bilder auch von den Rügen zu nehmen, zu Projekten, zu Bauprojekten, um ihnen zu zeigen, wo liegt auch hier auf Rügen das Problem einer Insel, die wirklich einen ein unheimlichen Fundus noch von wunderschönen alten Alleen hat. Nikolaj Obrazcu, nachher gestalte ich mir ein Obachtinig, der probiert Ostrovia Ruiana. Ja, wir haben hier mal eine Spur Gras, nicht starrige Allai, also auch eine interessante Kulinarik. Sie sind ja alle auf die Insel gekommen. Nach der Brücke sind Sie ein Stück eine ganz neue Straße gefahren. Diese Straße auch da haben wir uns als Verband sehr stark gemacht, auch zusammen mit dem NABU. Die wollten wir anders gebaut haben. Wir, wir wollten die ursprüngliche dreispurige Bundesstraße, da wollten wir eine Spur äh, zusätzlich ähm, ran gebaut haben, Kreisverkehre anstelle von großen Brückenbauwerken, zum Schutz auch von Alleen. Wir nově vystavené silnice, to je třeba stavební opatření, ve kterém jsme právě byli účastní i my a kde jsme si snažili o tedy nejšetrnější přístup právě co se týče ochrany alejí. Snažili jsme se tam prosadit více místo mostů, více nějakých kruhových objezdů a dalších opatření, které by byly pro ochranu alejí dobré. Ja, leider sind wir mit unserem Konzept, mit unserem Projektvorschlag nicht durchgekommen und viele Alleebäume mussten deswegen gefällt werden. Ja. Und Sie selbst haben gesehen, jetzt führt eine fünfspurige Straße praktisch auf die Insel. Auf der einen Seite drei Spuren, auf der anderen die, zwei, die alte zweispurige Straße. Wir haben Knapp hat äh, ja vorhin eine sehr schöne äh, Karte von Rügen gezeigt und sie haben gesehen, wie filigran eigentlich die Insel ist und welche Raten sind, so eine große Straße hier rauf zu Jste viděli už předtím přednášky doktora Knata uh, tu starou mapu Rojana a viděli jste, jak národně uh, rozmanitě členitá, členi jak jemně je, uh, kraj, krajině utvářená Rojana je. A teď si představte tedy tu velkou silnici, která zde byla postavena. Ja, leider, je ten koncept grensmíru Mobilität jestli und Andere schöne äh, Verkehrskonzepte Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln von Bus von Bahn werden eher benachteiligt oder gar nicht betrachtet. Bohužel se jednostěně upřednostňuje projekt äh, Mobilita bez hranic a äh, neuvažují se další možnosti alternativy, se využívání autobusů, äh, železnice a podd. So, das nochmal äh, als Vergleich. Also so sah es vorher aus, dort Srograni, de Und das ist jetzt der Lösch. Äh, ja, das ist wegen. Äh, Nadewitz, ein kleines Dorf auf Rügen. Nadewitz der Mala oberz mit einer kleinen, mit einer und schönen Linden. Hier ist nicht eine große Straßenbaufirma der Grund für die Gedanken eines Umbaus, sondern Fördermittel für landwirtschaftliche Wege und die landwirtschaftlichen Betriebe, die dort eben auch sind. Und hier ist eben jetzt ähm, die, die Planung, äh, dass dieser Weg asphaltiert wird und die, Allee, äh, die Linden halt gefällt werden. Es ist noch nicht so weit, weil dort noch Protest ist und weil die Verbände sich da eben doch einbringen. Plánem je tuto dlažbu tedy odstranit, sedící by asfaltovat a stromy pokádat. Ještě k tomu nedošlo, protože jsme jako svazé a takové organizace nebo další subjekty na okamžitě nejsi aktivní. Můžeme ofenzi, jak si to být z toho přálme, lásně vidět. A také a také mnoho obyvatel protestují, na ulici protestují, protože Linde stráze, my chceme je zachovat. Und das, Sachen, du, äh, interessant ist, dass ich in einem Merkwert für Alleen gefunden habe, von, nicht von Verbänden herausgegeben, sondern vom Bundesminister für Verkehr, allerdings schon 1992, dass eine Überbauung vorhandener, vor allem in Pflasterstraßen, auch aus denkmalpflegerischen Gründen möglichst zu vermeiden ist. Also das Verkehrsministerium hat auch, zugegebenermaßen schon lange her, aber 1992 äh, gesagt, Wasserstraßen sind zu erhalten und hier werden sie aber im großen Stil auch auf Rügen, aber in ganz Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja immer, ich spreche ja auch für ganz Mecklenburg-Vorpommern, äh, werden mehr und mehr Fasserstraßen ins aspektiert. Stále více těch starých vydlážděných cest se asfaltuje, ale já jsem našla jednom věstníku, který byl že do dokonce spokojným ministerstvem dopravy, jednu je to a sice, že se snažíme o zabrání přestavby ještě starých vydlážděných cest v Intravilánu, zejména v Intravilánu, z důvodu památkové péče. Wir haben also auf der einen Seite die großen Straßenbaumaßnahmen und auf der anderen Seite aber auch im ländlichen Raum durch den, durch den, durch den, den diesen Wegebau, ländlichen Wegebau eben diese Fällungen von Alleen und, und die Schwierigkeit dort in Alleen zu erhalten že ty ale se kácí nejenom na těch velkých silnicích, které se třeba staví nebo udržují, ale také na venkově právě, že se tam uh, modernizují třeba ty cesty k těm zemědělským pozemkům a tak dále, takže i v tom venkovském prostředí dochází tedy bohužel ke kácení, ale ne A to i ty ulice pod tu so ein anderes Beispiel in, in Mecklenburg-Vorpommern sind 42 verschiedene Baumarten kartiert an Alleen. Und wir sind also sehr dafür, dass diese Vielfalt von Baumarten an unseren Alleen auch erhalten bleibt. Dazu gehören auch Obstbäume. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern in Beispiel insgesamt 42 verschiedene Bäume und wir sind ja auch ein großer Bestandteil und hier, das ist nicht auf Rügen, aber im Vorkommen kamen Leute zu uns und haben gesagt, wir haben hier eine wunderschöne Apfelbomberley. Der Ort hieß Appelhagen, also schon der Name des Ortes deutete auf diese Apfelbäume hin. Und die sollten auch einer Straßensanierung zum Opfer fallen. Die sollten halt werden. Konkrétně tato další aféra se netýká Ruány, ale týká se všelijmé pomořanska, kde přišli místní s obcem jménem Appelhagen a říkali, máme tu krásnou jablňovou alej, tato alej se má ovšem pokácet a my si to nepřejeme. Jenom taková poznámka, už to jméno obce, to Applehagen, sobě obsahuje to, to jablko, to, to, to Takže už jenom jména, aby ta alej měla zůstat das ist ein Beispiel, wie sich eben Verbände auch ganz stark einmischen können und dann eben Stellungnahmen schreiben können. Und diese Bäume sind erhalten geblieben und am Ende haben sich eben auch alle gefreut und wir auch. Und es sind auch Apfelbäume nachgepflanzt worden an der Stelle. Toto je tady Příběh se šťastným koncem, aber to zároveň ein Příklad toho, jak my můžeme z nich nutlivých spolků, z úrovni spolků, zasáhnout do konkrétního dění, jak můžeme napsat v Posudek. Ein weiteres Beispiel von dieser Insel, von Rüben, äh, hier äh, zwischen Stüssendorf und Karlsvig, B96, eine Bundesstraße, der letzte Abschnitt, äh, der praktisch noch mit Alleebäumen bestanden ist. Diese Straße, die ja hier, wie Sie sehen, äh, das total in Ordnung ist, die sollte auch erhöht werden, eine Seite sollte gefällt werden und es gab große Bürgerproteste. Das ist ein weiterer Beispiel, Juliány. Wir sind auf der Spolkenden Silne, also auf der Rüchelstnü B96. Das ist die letzte Kunde, in der ist noch eine Allee. Auf den ersten Blick ist das alles in Ordnung, aber die Silne muss sich weiterentwickeln. Und von einer Seite muss sich die Allee blockieren. Auch hier protestieren die Bürger. So, und wir ja, haben ganz viele Unterschriften gesammelt hier mit dem NATO zusammen, mit Interessierten, mit, mit Aktivisten hier vor Ort, 5165 Unterschriften, die hier dem Ministerpräsidenten überreicht wurden und bis heute stehen diese Bäume, fairerweise muss man wahrscheinlich sagen, weil das Geld nicht reicht, um den Straßenausbau zu machen, aber ich denke auch, weil wir hier so dort protestiert haben, ist hier nicht schon mal tabular Raser gemacht worden. Tak opět úspěšný příklad. Podařilo se nám získat přes 5 000 podpisů občanů. Spolupracovali jsme nejenom my jako bund, ale například i ono zmíněné nábo. A tady na té fotce vidíte, jak předáváme tu podpisovou petici předsedovi vlády, ale je zachována. No, ono to bylo i z toho důvodu, že nakonec se na stavbu nedašly peníze. Ale důležité je, že občané byli aktivní. Ein weiteres Beispiel in Kleinkugels, das ist hier Westrügen, eine Ahornallee, eine schöne alte Ahornallee, auch an einer denkmalgeschützten Pflasterstraße. Diese Pflasterstraße wurde nicht fachgerecht ähm, praktisch ähm, ja, wieder repariert und es kam zu großen Wurzelschäden, Bäume stürzten um. Anwohner vor Ort haben sich dann sehr für eine Wiederbepflanzung dieser Allee stark gemacht. Další příklad vidíme tu krásnou javorovou aleji a vidíme tam opět starou dlážděnou cestu, která byla pod památkářskou ochranou. Došlo tam věrné rekonstrukce k poškození kořenů, ale vidíme, že podařilo se zasadit nové stromy do té aleje. to mm -hmm. Aber Stück für Stück sind immer wieder dort Bäume gepflanzt worden, am Ende über 100 und sogar eben auch mit Mitteln aus dem Alleenfonds. Und Sie sehen hier auf der linken Seite den Minister des Landwirtschaftsministeriums selber mit Pflanzen. Mhm to trohko baulabu, ale postupně se nám podařilo vysázet nové stromy, protože to bylo přes 100 stromů a to především díky onem můjmu změněnému olejovému fondu. A vy tady vidíte ministra, uh, ministra uh, pro životní prostředí, který se taky uh, chopil, globally zasazuje. Und mm -hmm. also, es geht auch zu unserer Lobbyarbeit für die Alleen und was ganz schön ist dort, dass dort Schüler der Freien Schule Rügen die Alleenpartnerschaft übernommen haben. Also das auch ein ganz äh, wunderschönes Beispiel für Lobbyarbeit. Ja, da haben wir ein schönes Beispiel für, wie man Lobbyarbeit macht. Wir mussten uns natürlich manchmal sehr viel machen, Und hier haben wir es geschafft, die der die die So sieht es heute aus. Ich denke, das ist ein schönes Bild. Ja, ganz aktuell ist in Nordwest Mecklenburg, also auf der ganz anderen Seite von Mecklenburg-Vorpommern ein ähm, Verfahren, hier eine Lindenallee in Warnow, auch wunderschön und auch hier soll in die Straße verbreitet werden und ähm, wir sind an dem Verfahren beteiligt und mit Bürgerinitiative dort vor Ort auch sehr aktiv. Machen hier -hmm. Tentokrát ze severozápadu západu ve je to Lipová alej ve Varnově. I tady se má rozšířit ulice. My jsme tady velmi aktivní spolu s dalšími občanskými iniciativami. To jsou protesty místních. Das ist ein Beispiel, was ich vorhin schon erläutert habe, dass wir gerne möchten, dass wir bei Verfahren frühzeitig eingebunden werden. Ja, also wir treffen uns vor Ort mit der Straßenbaubehörde und diskutieren, Baum für Baum kann er stehen bleiben, kann er nicht stehen bleiben, können, können wir Querschnitte der Straßen verringern, also nicht den Regelquerschnitt einhalten, sondern eben hier Sondermaßnahmen geltend machen. A toto je právě příklad pro to, co už jsem se tady snažila dříve osvětlit. Podle mého názoru je důležité začít včas jednat s orgány. Tady konkrétně jednáme s orgány, s, s, s stavebními úřady. Jednáme v podstatě o každém stromu a snažíme se, aby ten průměr té silnice nebyl takový, jak byl původně naplánovan, ale aby se to přizpůsobilo těm urmínkám, které tam máme, těm konkrétním stromům. Já ja, a v těchto představuje dann auch die Nachpflanzung. Hier wurden ganz viele Bäume nachgepflanzt, also alle Lücken wurden wieder bepflanzt. Wir haben hier jetzt also alte Bäume, neue Bäume und verschiedene Baumarten. Und ich war dann auch gefragt, dort die Baumqualität der Bäume zu prüfen und die Baumpflanzung mitzubegleiten. zu begleiten. Hm. Hm. in wir haben da also alte Stromy, neu gesäßene Stromy, Stromy, nejröhmlicher druhů. Und wunderschön war ich auch zugesagt, um die Qualität der Stromy kontrollieren. So sieht das heute aus? Ja, und das ist Oh, hier ist noch etwas schiefgegangen. Also auch das ist ganz wichtig, vorausschauende Planung. Bei uns werden sehr viele Radwege gebaut, dass die Radwege außerhalb der Grundraube gebaut werden, dass sie nicht die Brüsse beeinflussen oder ja, beschädigen und auch, dass der Radweg nicht dort gebaut wird, wo vielleicht in Zukunft die Allee mal gepflanzt wird. Weil die muss ja jetzt weiter von der Straße weg. Das mm -hmm. ja. ist ein wichtiges Beispiel. Wir haben in einem großen Teil von Cyklostesk. Hier ist wichtig, dass die Cyklostesk nicht so weit entfernt wurde, aby se Allee nicht beschädigt werden by byla postavena dostatečně daleko v případě, že bude v budoucnu záměr postavit na tom, zřídit na tom místě novou alej. Ja, und zum Schutz alejen, to je teď hezké, jetzt je teď trochu ale je že a technické možnosti, které umožňují země, země, Toto je příklad, jak můžeme chránit kořeny. Sobo takové, řekněme, přijmeme pro prokořeniny, je to jeden způsob technického řešení, tak abychom ochránili ty stromy v budoucích, co se budou rozrůstat. Forgle sind auch mal ähm also es gibt der neue regularien, da komme ich gleich noch drauf zu, im Reihen auch schon in zweite Reihe in Lücken zu pflanzen. Mhm. Dalším řešením a toho se říká das Auf das Alleenkonzept bin ich vorhin schon eingegangen. Das äh, überspringe ich jetzt mal. Dann der abgesagtive Alleenschutz. Also ganz wichtig, dass nicht ganz dicht dran gefahren wird, äh, wie hier, sondern dass der Abstand zu den Neupflanzungen von Alleen durch ähm, hier wenn mit Zeichenpflanzien praktisch begrenzt wird. Mhm. Mm Dalsí důležitým bodem je ochrana alejí právě ze strany polí. Tady je důležité, aby to pole nezasahovalo příliš blízko ke stromu. Na té druhé fotce není to úplně dobře vidět, ale ta ochrana byla řešena tak, že se tam dali dubové špalíčky, které vlastně ohraničovaly konec toho pole. Ja, und hier wir uns wirklich Find doch eigentlich eigentlich die Unterdienst in alten geschützten Alleen. Ähm, immer wieder äh, ja, reinzubringen in die Diskussion, bisher ohne Erfolg muss ich leider sagen. Also selbst in alten schönen Alleen, wo die Bäume ganz dicht an der Straße sind, wird das Auftragsatz gestreut. Und das ist bisher noch keiner, außer hier auf Rügen, der Herr Kliebe, der ja versprochen hat, auf seiner Kreisstraße nicht äh, salz zu streuen, aber sonst ist mir kein Weißzeug gespielt. Opět znovu a znovu se snažíme prosadit, aby osobová služba v zimě a vůbec silnič, silničáři byli šetrní, ale musím říct, že se to bohužel zatím až na menší výjimky nepodařilo prosadit. A i na místech, kde jsou velmi krásné a staré, ale se neustále v zimě solí. Já ja, se snažím s s s s s s wir organisieren einmal im Jahr einen Tag, der in den letzten Jahren immer in Güstrow stattfand, der sehr gut besucht ist und wo wir, ähm, wo die unteren Naturschutzbehörden sich ähm, oder die Probleme darstellen können, die Straßenbaubehörden, die Umweltverbände, Bürgerinitiativen und wo es dann aber auch ähm, wissenschaftliche Beiträge am Nachmittag gibt. Und dieses Konzept ist, ähm, ja, denke ich, ganz erfolgreich, weil es gibt dort eine Plattform, wo man miteinander spricht. Und reden, das ganz a jednou za rok pořádáme takzvaný den alejí, kde se setkávají nejrůznější instituce, a to jak ze strany vlády, Je to například, jsou to například zástupci pro ochranu životního prostředí, setkávají se zde stavební úřady a samozřejmě vystupují tam také vědci, kteří odpoledne mají nejrůznější přednášky. Je to podle mě koncept, který je velmi důležitý, a to především z toho hlediska, že všichni tyto lidé z různých úrovní spolu mohou hovořit. Mm -hmm. Und seit einiger Zeit äh, bin ich dann auch bundesweit aktiver geworden und zwar einmal hier ein Regelwerk, das heißt ZTV Baumpflege. Das ist ein anerkanntes Regelwerk, äh, das ja die Baumpflege, wie der Name sagt, äh, beschreibt, wie sie fachgerecht sein sollen. Jungbaumpflege, das wird überarbeitet und ich bin in meinem Regelwerksausschuss tätig von der Forschung Forschungsgesellschaft také aktivní na celo-německé úrovni podařilo se vydat tutu, tuto äh která se zabývá ochranou stromů. A to jak mladých, tak i starých stromů vydalí vědecký úřad pro rozvoj a tvorbu krajiny. So das ist also bundesweit anerkannt und wird wie gesagt, überarbeitet 2016 wahrscheinlich im Gelddruck rauskommen. Ich bin im Regelwerksausschuss dort. wir sind ganz froh, dass ein Umweltverband erstmalig da beteiligt ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich heute auch schon wegfahren muss, weil morgen und übermorgen wird dort getagt und ich muss heute noch nach Bonn. ich mhm. <lacht> bin A je to také důvod, proč vás musím brzy opustit, protože zítra a později se konají poměrně daleko odzdejší takže to je tak velké. Das tut mir wirklich sehr leid, weil das Programm ist super, was Sie hier die drei Tage haben und hätte Sie ganz gerne begleitet, aber das war jetzt ein überschneidender Termin und der Termin steht schon ganz, ganz lange fest. Dobře um, mi to mrzí, protože vy tu máte nádherný program, kterého bych jsem se ráda zúčastnila. Nicméně termín tohoto jednání v Bonu už je dlouho přednesen. Já to musím. <coughs> ein anderes Thema, als seit 2010 gibt es ein neues Regelwerk bundesweit, also das ist vom Bundesverkehrsministerium ausgegeben worden für die Bundesstraßen mit der Empfehlung, das auch auf Landesstraßen anzuwenden. Das heißt, um, Richtlinie für passiven Schutz RPS Kurz gesagt, und regelt auch, und man sieht die Bäume als Hindernis an Straßen. Alles, was mehr als 8 cm Durchmesser hat ähm, und an Straßen steht, ist ein Hindernis. Und somit sind die Bäume auch ein Hindernis. Und dieses Regelwerk ähm, ist jetzt also so ein, eine Richtlinie, was sagt, es müssen Leitplanken hin oder es müssen äh, unheimlich weite Abstände zum Straßenrand gepflanzt werden, bis zu 12 Metern. Od roku 2006 je tu směrnice, kterou vydalo ministerstvo dopravy a týká se spolkových silnic, tedy těch rychlostních, s doporučením i názevské silnice. A tato směrnice chápe stromy jakož překážku na cestě. A to stromy, které jsou, mají větší průměr než 8 cm, ty už jsou považovány za překážku. A tyto překážky musí být od silnice odděleny, buď to a nebo se tomu musí, nebo se tomu musí dávat jiná opatření. Říká se tomu tady v Německu RPS, co což je tady Směrnice o pasivní ochraně na silnicích. Ať si překvědáte, možná chvíličku, prosím si vás, kolem Galb zhruba 20 pomníčků. V 18 bych podařil dohledat chlast za volantem, nepřiměřená rychlost. Co to můžete přeložit? Děkuju. 20 uh, eine für, für die Todesfälle, für die Todesopfer. Und äh, er hatte nach den Ursachen der Todesfälle geforscht. 18 davon ähm, haben sich wegen Alkohol getötet. Die zwei sind unbekannt. Also wie wir sehen, die Bäume sind unschuldig. Mhm. Das Ja, gut, genau das versuche ich auch an vielen Veranstaltungen, den Straßenbaubehörden und der, Verkehrs und der Versicherung, also die Versicherung ist ganz doll äh, dahinter auch, ähm, zu vermitteln, mit Zahlen, mit, äh, mit Beispielen, mit dem Argument, dass Straßen, das Alleen eben auch ähm, ein, eine Verkehrssicherheit praktisch bringen, ja? äh, dadurch, dass sie den Verkehr lenken. Und ähm, das ist mir auch, ich bin eingeladen worden, bei zwei parlamentarischen Abenden schon zu sprechen. Das, äh, der letzte hier hat auch einen ganz langen Artikel gebracht in ähm, einer Zeitung Deutsche Baumschule, eine bundesweite Zeitung. Der ähm, Abend fand jetzt erst im Januar statt diesen Jahres. Ich werde bei den FLL Verkehrssicherheitstagen im November zu diesem Thema sprechen und im ähm, Juni vor dem Deutschen Versicherungsrat. Also da bin ich dann wirklich in der Höhle des Löwen und soll ähm, dort praktisch die Alleen ja, v, v, v, <laughs> to je přesně to, co já se si neustále snažím sdělovat nejrůznějším úřadům. Ať už jsou to právě na ministerské úrovni, Ministerstvo pro, pro dopravu a nebo také pojišťovnám, to je velmi důležité. Já jsem se účastnila dvou parlamentních večerů, vydala jsem také článek v těchto novinách, které jsme tu viděli, jmenuji se tady tedy škola Stromu V lednu jsem se účastnila, v listopadu jsem se účastnila setkání té výzkumné společnosti pro rozvoj a tvorbu krajiny byla jsem v červnu také na radě pro pojišťovny a všude jsem se snažila čísly a konkrétními daty dokázat tedy že stromy vlastně můžou být ochranou pro řidiče, protože řidiče vedou po té silnici a snažila jsem se tam zastupovat stromy. Ich mein sie werden es alle verstehen, Bäume sind Lebewesen, sie sterben und sie müssen neu gepflanzt werden und wenn so eine Richtlinie durchkommt denn dann werden wir unser Ziel, die Alleenlandschaft zu erhalten, nicht schaffen. Das ist es. Und deswegen ähm, ja, bemühe ich mich auch wirklich sehr. Und wir haben dort auch große, viele Verbündete, alleine schafft man das nie. Und äh, ein positiver Nebeneffekt, wenn man das so sagen darf, von dieser RPS, von dieser Richtlinie, ist, dass mehr und mehr Bürger eben, ähm, dass mehr und mehr Bürger diese Allein überhaupt ins Bewusstsein wieder zurückgekommen sind. Dass mehr darüber diskutiert wird, dass mehr... Bundesweite Zeitschriften auch auf das Thema allein überhaupt, äh, das Thema allein überhaupt aufnehmen. Ähm, wir müssen uns dafür sorgen, dass es eben nicht ein Strohfeuer wird. Mm -hmm. äh, právě winnen wir so eine Direktive, die RPS, also die passivne Schutz auf den die Ostromy. Stromy sind natürlich, wenn die Bytos, die Stromy umierreien und müssen sich wieder ausvisazen. Já se velmi snažím o zachování stromu, ale samozřejmě člověk sám nic nezvládne, potřebuje podporu dalších. A na druhou stranu, tato již jmenovaná směrnice, ta RPS, má jeden pozitivní vedlejší efekt, smíme to tak nazvat. A Tím je to, že upozornila na problematiku alejí a lidé se znovu začaly vracet k alejím. V časopisech na celo-německé úrovni začaly vycházet články, které se věnovaly alejím. A tak se to téma vlastně dostalo do společnosti. A my se snažíme o to, aby to téma hned zase nevyšumělo. Děkuji můžu říct děkuji pro všechny aby immer wieder und immer mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir, wir übergeben Patenschaften an, an einzelnen Alleen, weil wir es natürlich alleine nicht schaffen können. Wir brauchen viele, viele Verbündete, und unsere Verbündeten sind diese alleen die sich um ihre Alleen vor Ort kümmern. zde staráme o a pracujeme s my tady podporujeme tzv. patronát alejí, protože bychom se o ně nezvládli starat a tyto patroni um, pečují o tom o své vlastní aleje. je ja, beispiel auch mit Schulen wir um, Pflanzen <coughs> unsere alliierten sollen die Nachpflanzungen kontrollieren sollen uns anrufen wenn was kaputt ist gegangen ist, wenn wenn wenn wenn wir vertrocknet wenn die, äh, pflege, die auch nicht richtig wahrgenommen will. Dokumentation ist eins, ja, wir bieten auch Seminare, Filme, Ausstellungen, kommen gerne zu unseren Alleen und vor Ort. Das ist ein weiteres Beispiel, ist die der den Schulen. der versuchen wir der Schule, in der dass wenn der Schule, sehen, dass Schule, in der Schule, in der Schule, in der Schule, in der Schule, in der Schule, uns der der der Zároveň bei Seminar, das pořádat semináře, probitat a pořádat Hier sehen Sie ein Beispiel auch das ist auch ein schönes Beispiel für Jugendarbeit, für Umweltbildung. Das ist eine Birnbaumallee hier unten, wo wir mit den Kindern vor Ort sind, wo wir Birnen sammeln, die dann in der Schule auch verarbeiten zu Kompott zu Birnengerichten. Sie haben von ihren Großeltern, von ihren Eltern gesammelt. Also ein sehr schönes, eine sehr schöne lebendige Arbeit und das ist auch unser Ziel, dass alleenpartnerschaften sehr lebendig sein sollen. Hier haben wir ein práce z Beispiel, o, o tom jak mladé vlastně vychovávat k tomu uvědomění si, že je potřeba chránit přírodu. Jedná se o alei hršní pořádali takové setkání, kde nejenom, že se podívali na, na, na to, jak se o ty stromy pečuje, ale například sebrali recepty od svých rodičů, prarodičů, co všechno se dá dělat s hruškama, což můžete uvařit. A to se mi velmi líbí, protože toto je příklad živé spolupráce. Týká se to tedy opět toho patronátu aleji a mně jde o to, aby ta péče o je byla živá. Jo, ale když jde, když máme Spiele, die man mit den Kindern machen kann, stethoskope, wo sie den Wasser, das Wasser rauschen hören im Baum, wo man die Kinder wirklich mit begeistern kann und für die Bäume begeistern kann. Das ist der Fall, wie wir die Kinder Für die Natur und für die Projekt, který wir tady v překladu říkat něco jako Krabice se stromy. To znamená, Das bedeutet, dass die Kinder alle in krabice Krabisse haben, dass die geht dort właśnie namalować swój strom, dopłnić go żywymi próbki, nawet na przykład grabowc z tą się może uznać z tym jak jak stromy funguje, jak i się je w nich protiwoda. Ja na für die größeren Kinder haben wir was entwickelt und zwar so in 9. bis 10. Klasse ein Projekt, was man im Internet finden kann, ganz ganze Informationen zum Thema Baum zum Thema Alleen. und ähm Felix und Christa, zwei Schüler, ähm, ehemalige Schüler eines Gymnasiums, begleiten durch dieses Programm. Und das kann auch fächerübergreifend genutzt werden. Theologie, Deutsch, Theologie, was auch Religion, was auch immer. To je další projekt, který máme pro něco větší děti, zhruba tak pro 9. až 10. třídu. Je to projekt, který je přístupný na internetu. Má dva průvodce, Felixe a Kristu, což jsou bývalí A Vlastně v tomto projektu mohou děti získat informace, které se hodí do více předmětů, do biologie, do hodiny německého jazyka, do teologie, religionistiky a další. Mhm. Ja, also wir pflanzen auch mit Erwachsenen ähm, hier in Gessin in der Mecklenburgischen Schweiz ein sehr schönes Projekt. Mhm. Und ich habe eine Alleenausstellung, mit der ich von Ort zu Ort ziehe oder der BUND und ähm, auch 2010 neu überarbeitet. Mit vielen Bildern, auch mit einem Poesiebaum, der hier auf der Insel Rügen gebaut wurde, entworfen wurde und auch hier erstmalig stand, auch in Westgrün. Und ähm, ja, mit dieser Ausstellung ziehe ich eben von Ort zu Ort, um eben auch für die Alleen bei der Bevölkerung, bei den Touristen zu werben. Obwohl ich sagen muss, bei den Touristen braucht man nicht werben. Die kommen eher zu uns und sagen, erhalten Sie sich diesen Schatz. No a tady mě vidíte u takové putovní výstavy, kde se snažím širokou veřejnost informovat o alejích a o jejich ochraně. Máme to takový jako tzv. pulzujících S tuto výstavou kočuji od místa k místu a snažím se tedy místní informovat. Ale mezi nimi také turisty. Musím ovšem říci, že turisty není potřeba lákat. Ty přicházejí sami a říkají nám, prosím, zachovejte tuto krásu. Ja hier auf dem Königstuhl und wir machen einen Fotowettbewerb jedes Jahr, ein Fotowettbewerb, der jetzt auch im Mai wieder beginnt, bis September geht. Bürger können, also Leute können ihre Fotos äh, einschicken von ihren schönsten Alleenbildern und zwar in Gesamtdeutschland, das ist ein deutschlandweiter Fotowettbewerb. Mhm. Uh řádáme také foto Jedna z těch fotosoutěží bude zrovna probíhat od jedná do září a lidé nám mohou posílat fotky svých krásných alejí nebo alejí v jejich okolí. Musím říct si, že tato soutěž se autentiká celé německa, že nám mohou přikázat fotky z mm. celé země. Und uh, der Sieger dieses Wettbewerbes, der wird am 20. Oktober als unser Tag der Allee zur Allee des Jahres und es ist ganz egal, wo diese Allee ist, die kann in Bayern sein, die kann auch ähm, in, hier oben natürlich in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, egal wo. Das schönste ähm, Bild, das von einer Jury erwähnt wurde in Berlin, also auch nicht von uns hier, vor alleine, das wird die Allee des Jahres. bitte mhm. uh, so Pozván na ten alej, který se bude konat 20. října. A tam se tedy představí tato alej jako nejkrásnější alej Německa. Tímto titulem bude ta alej vyznamená, a je úplně nebo, jestli to bude bavorská alej z tohoto regionu, nebo například z Branymor. Zkrátka, to bude nejkrásnější alej Německa. Mm -hmm. ty alej, des jahr, sogar, a ein weiteres Projekt, das wir auch hier auf in der Insel Rügen machen, ist ähm, das Projekt Junge Riesen, wo wir ähm, Samen und Stecklinge von vorhandenen Naturdenkmalen sammeln, mhm. die dort in der in Baumschule Putbus jetzt aufziehen und dann versuchen neben den vorhandenen Bäumen zu pflanzen einen immer den als Ensemble praktisch zu schützen sodass dass der junge schon nachher den alten ablösen kann sozusagen und was da noch übrig ist in Schulen pflanzen in Kindergärten und so das ist regionales regionaler Baumschatz. Das Projekt skhromažďujeme vlastně semena a, a mladé rostliny a vysazujeme je právě ve těch vzrostlých stromů a tak vlastně může vznikat celý taký krásný komplex stromového okladu stromového dědictví. Ja und äh, list, wir machen auch in unsere internationalen äh, Projekten jetzt Angefangen mit einer deutschen Umweltorganisation, wo wir auch Erfahrungsaustausche machen, so genauso wie hier heute. in hier waren wir in Polen, in Orkampen. in, Fransland. in, Fransland. in, Fransland, in Fransland. Um, Letztes Jahr im April sind ähm, zwei Exkursionen, zwei Busse sozusagen, zu uns gekommen, nach sie in empfangen. Nächste Woche wird das gleiche wieder sein, werden wieder zwei Exkursionen nach Güstrow kommen, ähm, mit insgesamt 60 Leuten, wo wir dann eben auch Workshops machen, Seminare machen. <lacht> Und mit, einer Branche, mit der polnischen Organisation haben wir auch die erste grenzüberschreitende Allee gepflanzt hier an äh, einer Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und, und Polen. Ja, ein ganz besonderes Ereignis, weil es eben nicht nur eine grenzüberschreitende Allee ist mit Bäumen, sondern weil es eben auch ein, Völker, ein völkerverbindendes Signal hat. Und das wurde dort auch von den Politikern so aufgenommen und es war ein wunderbarer Tag. ist blauer Himmel und ähm, es war ein, ein, sehr schönes, ja, ein, ein sehr schönes Zusammensein nejde pouze o tu, ale jako takovou toho projektu, ale i o propojování těch dvou národů. Myslím, že se to velmi povedlo, toto krásné video, které počasí nám doplňovalo. So und um, natürlich freue ich mich auch, dass wir zusammen das gemeinsame Projekt mit Anika, dass wir da ein Baustein auch von begleiten dürfen. Hier unser erstes Treffen auf der Intel Film und ich bin sehr froh, dass ja, wir mit X Arnikom auf der internationalen Ebene zusammenarbeiten können. Da ist der Bild unseres ersten Sitzkans. Projektteile, die der BUND hier zu erfüllen hatte und die wir wirklich sehr gerne gemacht haben, weil das schon ein langes Anliegen von mir ist, waren Nierenbaumpflegeseminare. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das hier innerhalb dieses Projektes verwirklichen konnten. Das erste war in Vorpommern-Greiswald. Und das letzte jetzt erst im März hier auf Rügen und das wurde sehr gut angenommen. sehr gut dass die Aktivitäten, wie und der die der auch und Gemeindearbeiter, die vorher auch schon den Baumschnitt gemacht haben und eigentlich so ein bisschen immer am Gesetz vorbei, die haben wir eingeladen, wir haben sie geschult, theoretisch und auch praktisch. Und nach der Schulung haben sie gesagt, ja, wir sehen jetzt, was wir alles falsch gemacht haben, sie haben Fehler bei anderen Baumschnitten gesehen. Und unsere große Hoffnung ist, dass wir in Zukunft auch hier auf der Insel Rügen nur noch wunderbar gepflegte Bäume haben. Naším cílem je, abychom tady na středě měli už pouze velmi dobře opečované stromy a proto právě v rámci těch aktivit probíhá školení, jak teoretické, tak praktické, týkající se ořezu, správného ořezu stromů. A mohli jsme se použít i z minulosti, z chyb, které se dělaly a doufám, že to tedy půjde teď tím správným směrem. Je to celá jasné, že není nutné jenom stromy do dna se steknout, potřebují dlouhé péče, Samozřejmě, že nestačí pouze stromy vysadit a ústavně nestarat. Potřebují samozřejmě celou dobu hodnou penčí. my jsme zařejmě také celou řadu publikací pro veřejnost, tady máte jenom několik málo příkladů. Unser cílem je tedy nebýt už takové to silnice, jakou jste viděli před chvíličkou. Ale raději takhle. Film, film, opět. Děkuji vám moc za pozornost.